Ja, herzlich willkommen zur FOSGIS-Konferenz 2021 virtuell aus Rappersville, jetzt auch von Bühne 4. Und wir starten mit einer Demo-Session zu Kugis. Kugis ist ja ein mächtiges Tool mit vielen Funktionalitäten, aber man möchte natürlich in seinem Workflow vielleicht auch einige Dinge anpassen. Und wie man das machen kann mittels Python, das wird uns gleich der Herr Thomas Baumann in einer Demo-Session erklären, die zuvor aufgezeichnet wurde. Wenn Sie Fragen haben an Thomas Baumann, dann können Sie während der Demo-Session auch schon im Chat, den Sie neben der Bühne finden, Fragen an ihn stellen. Wir haben aber auch den Fragenblock, der rechts daneben ist. Dort können Sie auch Fragen stellen. Diese können dann von den Teilnehmern gewotet werden. Und am Anschluss der Demo-Session haben wir eine kleine Frage- und Antwort-Session mit Herrn Baumann und werden dort die Fragen mit den meisten Votes beantworten. Jetzt geht aber los, maßgeschneiderte Kugis arbeitsumgebung mittels Python. Herr Baumann, bitteschön. Herzlich willkommen zu meiner Demo-Session mit dem Titel maßgeschneiderte KUGIS arbeitsumgebung mittels Python. Ich würde gerne ähm, im Laufe der Demosession aufzeigen, an welchen Stellen man mittels Python äh, den Funktionsumfang von Kugis, der über die Jahre immer weiter gewachsen ist und sehr beachtlich ist, ähm, noch anpassen kann, erweitern kann, so dass er möglichst ideal an die eigenen Workflows, an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Ich selber bin auf das Thema aufmerksam geworden vor einigen Jahren, als es mal einen Vortrag gab auf der Phosphor G 2014. Ähm, und da ging es damals darum, schon äh, sieben Wege, ähm, Python eben in Kugels zu verwenden und mit den jahren habe ich dann auch immer mehr von diesen sachen verwendet so dass ich sagen kann dass wir heute im arbeitsalltag eigentlich einen großteil dieser sachen ganz regulär verwenden und habe darüber hinaus über den vortrag auch noch ein paar aktuellere sachen gefunden einen Kurs von dem, jetzt muss ich den Namen mal ganz schnell schauen, aus Indien, der Ujjawal Gandhi, der jetzt hier einen sehr umfangreichen Online-Kurs bereitstellt, inklusive Testdaten zu dem Thema. Also für wen jetzt die englische Sprache kein Problem ist und der sich da tiefer einarbeiten möchte, ist das eine sehr gute Anlaufstelle. Der bietet das auch als Kurs, als Dienstleistung an Perry Mode und ansonsten gibt es noch von Victor Olaya den QGIS-Python-Kurs und äh, ein, zwei ältere Sachen von Nathan Woodrow noch. Also man findet schon ähm, diverse ähm, Informationen dazu. Firma OpenGIS hatte da auch vor, vor kurzem mal einen, einen Vortrag dazu. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass ich jetzt hier das Rad neu erfunden hätte, sondern es ist mehr ein Bericht aus dem Arbeitsalltag und vielleicht ausnahmsweise auch mal in deutscher Sprache im Vergleich zu den anderen Sachen, die man im Netz findet. So, wo verwende ich im Alltag Python mit QGIS? Einmal beim ausführen von Python-Code auf der Konsole. Oder dem Script Editor, das ist meistens für mich der Ausgangspunkt, wenn ich Plugins erstelle, dass ich Sachen erstmal direkt so interaktiv in Kugis selber teste, dass ich dann zu dem Python Code komme, den ich brauche, weil das viel schneller geht, als immer was im Plugin zu schreiben, das Plugin in Kugis wieder zu reloaden und zu schauen, wie das wirkt. Dann haben wir ähm, eine Einflussnahme über die Startup-Pi und die Pi-Kugis-Startup. Das sind zwei Möglichkeiten, die besonders dann interessant sind, wenn man eben Kugis verschiedensten Leuten zur Verfügung stellt und zentral Einfluss darauf nehmen möchte, wie die Einstellungen innerhalb von Kugis sind. Wir können benutzerdefinierte Funktionen verwenden, wenn ähm, bestimmte Funktionalitäten uns äh, fehlen sollten, können wir eigene Funktionen schreiben und die an äh, Verschiedensten Stellen innerhalb von QGIS verwenden, vom Feldrechner über Stil, Beschriftung, Drucke etc. Per Python können wir auch eine Logik hinterlegen, mit der Attributformulare überprüft werden, Nutzereingaben überprüft werden, auch das Aussehen von Attributformularen noch angepasst werden zur Laufzeit. Das wäre also die Python-Init-Funktion beim Attributformular. Wir können Makros verwenden, die beim Öffnen, ähm, beim Speichern und Schließen des Projektes greifen oder auch in der Processing Toolbox eigene Skripte oder auch eigene Processing Provider hinzufügen. Und nicht zuletzt kann man auch mit Plugins dann eben noch Kuges vom Funktionsumfang erweitern. Ich würde sagen, wir legen los, gehen mal direkt rein in Kuges und ähm, fangen mal an. Wird die Konsole mal einblenden und wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit einzeilig zu arbeiten oder ich kann den Editor anschalten und hier mehrzeiligen Python-Code eintippen und dann ähm, geballt ausführen. Jetzt zum Demonstrieren würde ich einfach bei der einzeiligen Variante bleiben. Also ich habe jetzt hier nur einen Layer, den könnte ich mir mal als Variable ähm, hier definieren. Also äh, sage ich iFaceActive Layer. Dann sehe ich, das ist ein vector layer mit dem Namen Tektonik, Data Provider OGR. Jetzt könnte ich sagen Test.Source. Dann sehe ich die Datenquelle, ähm, also wo das Shapefile in dem Fall liegt. Ich kann man hier ein paar Sachen markieren? Test, select, so noch schreiben: Select. Features. also Selected Features sehe ich hier das Array mit den äh, Teilen oder die Liste. Ich hole mir mal das nullte Objekt davon, lasse mir die Geometrie ausgeben. Könnte auch noch sagen, gibt es mir jetzt als WKT aus und so weiter also ähm, ich habe verschiedene Möglichkeiten eben hier auf beispielsweise den auf Layer zurückzugreifen auf die Oberfläche von Kugels, auf einzelne Features auf Objekte und äh, kann eben entsprechend mit der ähm, Syntax wie sie in der äh, Dokumentation von Kugels oder PyQGIS äh, hinterlegt ist kann ich eben hier zugreifen auf die entsprechenden Objekte Manchmal auch ganz hilfreich, wenn ich jetzt nicht weiß, was kann man für eine bestimmte Klasse, also zum Beispiel jetzt hier für die Geometrie oder für das, für das Feature selber, was kann man da für ähm, Methoden verwenden. Dann könnte ich das mir, mir das auch kurz in der Konsole hier anzeigen lassen, äh, also Eigenschaften und Methoden. Und dann entsprechend ist das auch gleich wieder ein Ausgangspunkt, ähm, wo man dann weiß, ah, okay, da gibt es jetzt die Fields, auf die ich kommen kann, oder ich kann irgendwelche Fields setzen. Und dann, selbst wenn ich dann nicht genau die Syntax wüsste, wie jetzt wiederum äh, die Methode aufgebaut ist, was sie braucht, dann wüsste ich zum, zumindest schon mal, wo ich jetzt dann konkret danach suchen muss. Gut, ähm, es gibt noch äh, den Script Runner als Erweiterung, als Plugin. Wer das auch möchte, ich persönlich verwende nicht. Das ist aber, denke ich, mehr so eine subjektive äh, Geschichte. Ich bin eigentlich mit der Python-Konsole, so wie sie verbaut ist, schon ganz zufrieden. Aber nichtsdestotrotz können wir ja darauf verweisen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema Startup Pi und ähm, der Umgebungsvariable PI start Startup. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz auf die äh, Dokumentation von KUGIS gehen. Mal ganz kurz der PI, schnell suchen. Dann können wir noch mal sehen, das Ganze ist hier auch in der Introduction hinterlegt. Also die startup Pi ist eine Datei, die von Kugis äh, ausgeführt wird, wenn sie an einem bestimmten Ort liegt. Also unter Linux, Windows und Mac leicht unterschiedliche Orte. Aber wenn sie an den hier hinterlegten Orten liegt, dann wird sie automatisch beim Start von Kugis ausgeführt. Und über diese startup Pi können wir jetzt alle möglichen Dinge regeln. Wir können auf Settings äh, des Users äh, zurückgreifen. Wir können bestimmte Checks im Vorfeld machen. Ähm, beispielsweise machen wir das Haus intern, ob äh, eine Koordinatentransformation korrekt durchgeführt wird, weil ja in Baden-Württemberg 2018 umgestellt wurde von Gauss-Krüger auf ETS 89. Und äh, manchmal hat man das noch so, dass eben ähm, Daten angeliefert werden in Gauss-Krüger von extern. Und äh, damit dann sichergestellt ist, dass zwischen den zwei ähm, KBF äh, transformiert wird, Checken wir beispielsweise beim Start von Kugis auch, äh, ob das alles sauber funktioniert. Und ähm, jetzt ist nur die Herausforderung, wie kann ich, wenn ich jetzt verschiedene Nutzer habe, wir haben hausintern 65 äh, Kugis-Nutzer, und äh, wenn wir jetzt wollen, dass die eben alle eine aktuelle startup Pi haben, dann liegt die ja grundsätzlich erstmal beim User in seinem App-Data-Verzeichnis. Und dafür haben wir noch vorgeschaltet die Umgebungsvariable PIQG die wird ähm, bei uns zentral verteilt über eine Gruppenrichtlinie, bekommt dann jeder Nutzer in seine Windows-Installation mit rein und die PyQG Startup, die ähm, verweist dann auf eine Python-Datei. Ich kann es mal ganz kurz hier bei meinem Testrechner zeigen. Das ist jetzt nicht der zentrale Arbeitsrechner, auf dem ich normalerweise bin. Da wäre es so, dass auf ein Netzlaufwerk verwiesen wird. Jetzt hier sind wir auf dem Testrechner, den ich für die Foskis aufgesetzt habe, da ist es eben ausnahmsweise von lokal, dass die Pre-Startup Pi lokal liegt. Aber eben im Arbeitsumfeld würde das eben zentral auf dem Netzlaufwerk liegen und ähm, dadurch würde für jeden User, der Kugis verwendet, wo diese Umgebungsvariable vorhanden ist, würde automatisch beim Starten von Kugis noch vor der Startup Pi die Datei ähm, ausgeführt, die über die Umgebungsvariable festgelegt ist. Und was machen wir damit? Ich mache erstmal einen MD5-Check, also ich ähm, berechne den Hashwert ähm, der ähm, zentral abgelegten startup pi und vergleiche die mit dem Hashwert, der lokal beim User liegenden äh, startup Pi und wenn es da eine Differenz zwischen diesen zwei Dateien gibt, dann kriegt der User immer die aktuelle Version vom Netzlaufwerk nochmal in sein AppData-Verzeichnis reinkopiert, bevor Kugis startet. Und somit kann man sicherstellen, dass immer alle User die aktuelle startup Pi haben und damit eben dann dort ähm, entsprechend auch greifen kann. Ähm Genau, also ich würde sagen, wir können vielleicht einmal ganz kurz, ohne zu tief äh, einzusteigen, können wir da mal kurz reinschauen in die Startup-Pie. Also, wir haben verschiedene Bibliotheken, die wir ansprechen. In dem Fall mache ich das auch so, dass ich mir jetzt den, den Usernamen noch hole. Ich habe so einen Debugging-Status, ob ich jetzt gerade am Sachen testen bin oder nicht testen bin. Und... Äh, ich habe noch so einen kleinen File-Rotator eingebaut, da gab es nämlich immer mal wieder die Problematik in den vergangenen Jahren, dass wenn QGIS doch mal abgestürzt ist, dass manchmal die QGIS-ini, also die Settings-Datei der User zerschossen war, dass die nicht bis zum Ende durchgeschrieben werden konnte und dann waren die ganzen Settings der User weg. Dann musste man erst wieder hausintern die Systemtechnik kontaktieren, die mussten aus dem Backup, das vom Vortag, wieder rausholen. Und äh, da hatte ich mir gedacht, okay, das kann man auch schnell über, eine, über diese Pre-Startup-Pi machen, dass da ein rotierendes Backup erstellt wird, weil das ja nicht groß ist, diese ähm, Settings-Datei. Und da habe ich halt an jedem Tag wird das einmal weggesichert, äh, jede Woche und so und so viele Monate und dann hat man da eben immer seine Settings gesichert. Also müsste man gar nicht so oft machen, wie es jetzt hier gemacht ist, aber es schadet nicht, also es kostet gar nicht großartig Zeit und dann hat man immer die Dateien, falls mal was passiert. Gut, ansonsten eben, ähm, wie gesagt, Hashwert überprüfen, das Zeug dann eben rüber kopieren auf den User Ordner und in der eigentlichen Startup Pi die ist jetzt hier relativ, alles ist relativ, relativ lang, 160 Zeilen. Und ich will gar nicht im Detail äh, eingehen, weil das wird wahrscheinlich den einen oder anderen erstmal erschlagen. Aber ähm, da macht man sowas beispielsweise, dass man eben hier ähm, Settings überprüft und wenn die Settings nicht korrekt gesetzt sind, die entsprechend wieder ähm, korrigiert. Ich überprüfe ähm, auch, ähm, ob ein bestimmtes File, ob eine Datei vorhanden ist, nämlich das bbtr grid von Baden-Württemberg, das NTV2-Grid, zum Umrechnen. Und so laufen da einfach verschiedene Checks im Vorfeld ab, wenn Kugis startet. Und ich kann mal ganz kurz ein Kugis hier starten und dann sollte man gleich eine hier oben eine Nachricht sehen Transformation BBTR Grid Integration sieht okay aus Abweichung der 14 Testpunkte beträgt maximal 1 cm also als ein part von der Startup Pi Überprüfe ich, ob das bbt grid im Dateisystem an der richtigen Stelle liegt. Dann äh, überprüfe ich auch noch ähm, 14 offizielle Testpunkte vom Landesamt, vom LGL. Transformiere die in beide Richtungen, Gauss-Krüger, ETS 89, ETS 89, Gauss-Krüger. Ähm, berechnet die Distanz zwischen dem Ergebnis mit den offiziellen äh, Lagen des Landesamtes und wenn die Abweichung bei der Transformation im Vergleich zum offiziellen Ergebnis bei irgendeinem Punkt mehr als 1 Zentimeter beträgt, dann kriegt der Nutzer die Nachricht, dass irgendwas nicht stimmen kann. Wir können das auch mal ganz kurz triggern, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt hier mal die... Datei von dem BWTA-Grid, von dem NTV2-Grid, jetzt hier mal oben umbenennen, dass es von Kugis nicht mehr gefunden werden kann. Dann sollten wir jetzt eine Fehlermeldung bekommen. Also gleich, Achtung, es stimmt was nicht mit dem BWTA-Grid. Abweichung der 14 Testpunkte beträgt maximal 6 cm. Und dann nochmal: BWTA-Grid nicht korrekt eingebunden. Grid-Datei fehlt. Also wir sehen, das greift, das passt alles. 6 uh, cm ist ja nicht unbedingt das Maximum an, an Abweichung, je nachdem wo wir innerhalb von Baden-Württemberg sind, könnte das theoretisch auch ohne Grid noch mehr sein. Insofern, uh, je nachdem was für Anforderungen man hat, kann das eben schon ein Problem sein, eine Abweichung in der Größenordnung. Gut, also das wäre die ähm, Startup Pi und Pi Kugel Startup. Ähm, weitere Möglichkeit, Python zu verwenden. Ähm, innerhalb von QGIS wäre eine benutzerdefinierte Funktion. Ich öffne mal ganz kurz ein Projekt dazu. Und wir können mal hier den Feldrechner aufmachen. Und wir sehen hier im Feldrechner kann ich ja einmal einen Ausdruck verwenden. kann aber gleichzeitig auch den Tab umschalten auf den Funktionseditor, wo ich dann eigene Funktionen schreiben kann. Und hier sehen wir schon eine Funktion, die ich jetzt hier im Vorfeld schon mal angelegt habe, eine benutzerdefinierte Funktion. Und äh, wir sehen hier, wir definieren die Funktion, wir sagen, äh, Argumente automatisch bestimmen aus der äh, Python-Funktion. Äh, wir packen das in eine bestimmte Gruppe, die heißt hier Custom, Uses Geometry falls. ich sage extra, ich benutze keine Geometrie, sondern Brauch, also ich brauche die Geometrie hier nicht, dann geht es schon etwas schneller. Und ich habe eine Funktion Layername aus Pfad, wo ich hier einen Current Past dann übergebe, also ein Pfad übergebe. Und ich gehe dann durch alle Layer des Projektes durch und schaue, welcher dieser Layer hat als Datenquelle diesen Pfad. Und wenn ich was finde, gebe ich den Namen des Layers im Projekt zurück. Wir hatten da einfach mal firmintern die Anforderung, dass verschiedenste Leute auf einen zentral vorhandenen Layer ähm, zugegriffen haben. Und man wollte einfach innerhalb von KUGIS auf den Layer zugreifen können, ohne eben wissen zu müssen, wie der in dem Projekt heißt, sondern rein über den Pfad zu gehen. Und da war diese Funktion dann eingebunden in einen anderen oder größeren Kontext noch, also war da nur eine Teilkomponente, aber ähm, die ist entsprechend jetzt schön klein und übersichtlich, dass man sie im Rahmen von so einer Demo-Session einfach mal zeigen kann. Genau, also hier haben wir gerade schon gesehen, hier habe ich den Pfad noch drin, den ich jetzt mal zum Demonstrieren kurz brauche. Und dann könnte ich jetzt hier diese benutzerdefinierte Funktion ansprechen und hier den Pfad eingeben. Und dann würde ich hier unten in der Vorschau, wo mein Mauszeiger sich befindet, hier, schon sehen, hier kriege ich dann als Return-Wert von dieser Funktion den Namen des Layers zurückgeliefert. Bei der Fragestellung war es da nicht relevant, ob der einmal oder zweimal oder hundertmal vorkommt, sondern es ging darum, dass man einfach nur diesen einmal hat und äh, zum Greifen bekommt und das war dann eben ein kleines Beispiel für eine benutzerdefinierte Funktion. Genau, also die äh, findet sich hier, wir haben ja gesagt, Gruppe Custom. Hätten wir jetzt auch anders nennen können, unsere benutzerdefinierte Gruppe. Da tauchen dann die Funktionen auf, die man in diese Gruppe reinpackt. Und man kann jetzt Sachen für den Feldrechner, äh, Funktionen benutzen. Man kann es auch bei den Eigenschaften des Layers, ich könnte jetzt zum Beispiel... Mal hier sagen, ich möchte die Farbe ähm, vielleicht im, mit dem Expression Editor festlegen. Auch hier könnte ich jetzt zugreifen auf den Funktionseditor und auf äh, eine benutzerdefinierte Funktion. Würden wir jetzt nicht diese ähm, Layernamenfunktion verwenden, das ist klar, sondern wir würden halt andere Funktionen schreiben und könnten da irgendwie berechnen, welche Farbe hier ähm, zugewiesen werden soll, Strichbreite, Versatz, Strichstil und so weiter. Wir sehen ja... Überall, wo dieses Symbol hier auf der rechten Seite ist und wo wir dann über Bearbeiten da drauf kommen, da können wir dann eben eine Expression verwenden. Ähm, auch bei Beschriftung jetzt noch ausgegraut, weil es nicht aktiv ist, aber an verschiedensten Stellen, bis hin auch zum, zur Druckzusammenstellung etc. Überall können wir dann auf benutzerdefinierte Funktionen zurückgreifen. Und das ist schon ein sehr mächtiges Werkzeug. Was haben wir noch? Wir können ein Attributformular auch noch mittels Python ähm, greifbar machen. Wir können Sachen abfragen, wir können Sachen dort auch verändern im Attributformular. Und ähm, das wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Ich zeige das mal ganz kurz. Auch relativ überschaubar. Es geht hier einfach nur um das Grundprinzip. Also ich habe hier eine Funktion namens Kontrolle. Ich gehe auf den... Dialog, der aufgeht, wenn ich neue Daten erfasse oder Attribute verändern möchte, und suche dort ein Widget mit dem Namen TagTyp. TagTyp ist der Name der Spalte. Und Kugis legt dann automatisch im Attributformular ein Widget mit dem Namen der Spalte an. Also das suche ich mir. Und über Set Style Sheet verändere ich dort das Aussehen äh, dieses entsprechenden Widgets. Und das können wir mal ganz kurz sehen. Wenn ich jetzt hier mit dem Info-Tool drauf gehe, dann sehen wir hier Farbe, äh, Farbe der Schrift und des Hintergrundes habe ich jetzt hier verändert. Einfach mal so Pass pro Toto, dass man sieht, man kommt hier drauf und kann Sachen hier entsprechend einstellen. Man könnte auch die eingegebenen Werte des Nutzers abgreifen und überprüfen und äh, dann eben auch dynamisch noch das Aussehen der Eingabemaske verändern, auch je nach Eingabe. Wo kann man das einstellen? Bei den Eigenschaften des Layers kann ich eben hier im Bereich Attributformular mittig auf dieses Python-Symbol und da kann ich noch eine Python-Datei beispielsweise übergeben, den Funktionsnamen und auf die Art und Weise eben automatisch jedes Mal, wenn dieses Formular aufgeht, auch noch Python ausführen. Kurz ein Blick auf den Spickzettel wieder. Das nächste wären die Makros. Makros kann ich in den Projekteigenschaften definieren. Ich zeige es mal ganz kurz. Ähm, beim Öffnen, beim Speichern und beim Schließen eines Projektes kann ich bestimmte Python-Inhalte hier ausführen lassen. Ich gehe mal kurz auf Abbrechen und öffne mal ein Projekt, was ich vorbereitet habe. Also, hier das Makro. Da kriege ich jetzt eine Meldung, dass ich das Projekt nicht öffnen kann. Also, ich äh, cannot open Project with Write Access, also, ich kann nicht mit Schreibzugriff auf das Projekt zugreifen. Ähm, und jemand anderes, ein äh, Rechner namens LTRD93, hat schon ein Log äh, auf das Projekt hier erzeugt. Und deshalb wird das Projekt jetzt kopiert und unter einem anderen Namen abgespeichert und wir arbeiten dann in einem anderen kopierten Projekt weiter, damit wir uns nicht mit dem anderen Nutzer in die Quere kommen. sage ich okay, Genau, wird alles rüberkopiert. Ich habe wieder ein Projekt, was jetzt abgespeichert ist im Dateisystem. Ich komme mehr mit dem anderen nicht in die Quere und kann trotzdem hier was drin machen. Soweit, so gut. Also... Wir sehen jetzt hier bei den Makros stehen eben verschiedenste Sachen drin. Und was gemacht wird, ist, dass eben, wenn ich jetzt ein Projekt öffne, dann wird im Dateisystem an der Stelle, an der die Sachen liegen, da wird geschaut, ob da eine Datei liegt, die so heißt, grundsätzlich wie das kugis projekt mit der Dateiendung log. Und wenn ja, wird in diese Datei reingeschaut und da steht dann der entsprechende, die entsprechende ID drin, wer gerade dieses Projekt bei sich geöffnet hat. Wenn der andere Nutzer, der das Projekt bei sich geöffnet hat, das Projekt wieder schließt, wird diese Logdatei wieder gelöscht und damit könnte ich jetzt auch exklusiv das Projekt öffnen. Einfach ein Beispiel für ähm, ein Makro. Wir selber verwenden jetzt firmeninternen die Makros nicht allzu viel. Ähm, ähm, auch in dem Fall finde ich jetzt für die Fragestellung mit dem exklusiven Zugriff, fände ich das eigentlich besser wenn man das wirklich im Kugis-Core, im Kern von Kugis, irgendwo verankern würde, als dass man das über ein Makro macht, weil das würde wieder voraussetzen, dass man Makroausführungen generell erlaubt in Kugis, was wiederum ein mögliches Sicherheitsrisiko ist, wenn man Kugis-Projekte auch von außen reinbekommt und die dann öffnet und die entsprechenden Makros dann ausgeführt werden. Ja. Ich hatte da auch schon mal angefragt bei einem Kernentwickler, ähm, aber das wäre so ein typisches äh, Projekt, was man eher über eine Crowdfunding macht. Also bei uns ist der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Frustration noch nicht so groß, dass, dass wir das jetzt alleine aufbringen würden, das Geld, was was eben sowas im Kugelskern kosten würde. Aber ich denke, es gibt sicherlich auch andere, die Interesse an so einer Funktionalität hätten. Das wäre dann vielleicht eher was, was man mal im Rahmen von einem Crowdfunding macht. Aber ja, würde zu weit führen, Das nur so ähm, ganz grob noch als eine kleine Einschränkung oder ein kleines Manko von den Makros, was ich da sehe, wenn man die eben grundsätzlich erlaubt. Was haben wir noch? Wir haben die Processing Toolbox, in der wir auch ähm, Python ausführen können. Da kann ich mal die kurz aufrufen, die, die Processing Toolbox. Wir haben hier unten den Bereich Skripte, da hatte ich das schon mal hier hinzugefügt. Ich kann es nochmal rauslöschen, dass, dass wir nochmal so den Schritt sehen, wie die dann hier reinkommen. In dem Fall habe ich jetzt hier ähm, kein hausinternes Beispiel verwendet, sondern eins, was ich in einem Workshop gefunden habe. Da hatte ich ganz ähm, zum Beginn schon mal darauf verwiesen, von dem Ujjawal Gandhi. sehr guter, ähm, umfangreicher Workshop und der hatte auch ein ganz nettes Beispiel, ähm, inklusive Testdaten, ähm, bereitgestellt, beziehungsweise in dem Fall jetzt nur dieses Skript. Bei einem anderen Beispiel, was ich später noch zeigen werde, auch noch die Testdaten dazu. Also das so als Quellenangabe. Ich würde einfach mal das Zeug mir rüber kopieren und jetzt in der Processing Toolbox sagen, ich möchte ein neues Skript erzeugen, haue das hier rein und speichere das Ganze, gebe dem Namen hier noch einen, äh, gibt der Datei einen Namen, wo sie dann im Dateisystem abgelegt wird. Und dann habe ich jetzt hier ein neues ähm, Processing Script was ich ausführen kann. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann äh, könnte ich jetzt eben ein Layer mitnehmen nehmen und könnte sagen, wo der hin exportiert werden soll. Packe den mal auf den Desktop. Und dann würde dieses Processing Script einfach die Attribute des ähm, Shapefiles als CSV exportieren. Also ich starte das Ganze ganzes Ganze ist beendet. Ich gehe kurz auf den Desktop und habe hier meine Export.csv. Hat alles geklappt. Also einfach nur ein kleines Beispiel, wie eben ähm, so ein Processing-Script eingebaut werden kann. Ich denke, wir gehen jetzt nicht zu sehr auf die Details innerhalb dieser Python-Datei ein, weil das würde bis in den ähm, Zeitrahmen sprengen. Aber grundsätzlich vielleicht gesagt, wir haben halt einfach eine Klasse vom, vom QGS Processing Algorithm Objekt und ähm, da gibt es bestimmte Funktionen, die dann eben erwartet werden zum Initialisieren, zum Ausführen des Algorithmus und da kann man dann seinen Python Code drin ähm, versenken. Ja, ähm, neben dem Processing Script gibt es dann noch die Processing Provider, was dann noch ein bisschen umfangreicher ist, wo man dann in einem einen Provider auch verschiedenste Algorithmen bereitstellen kann. Ähm, das ähm, kann ich irgendwie nur als, als Ausblick noch ähm, bringen, dass man ähm, entsprechend das Ganze dann noch machen kann, wenn man das vielleicht ein bisschen größer, in einem größeren Umfang verwenden möchte und äh, da vielleicht verschiedene Algorithmen einordnen möchte, dass man das Ganze auch noch ähm, über einen Processing ähm, Provider dann macht. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, den Code-Parameter. Dazu können wir das Projekt hier mal kurz schließen. Und wir gehen mal kurz ins Dateisystem. Ich habe hier zwei Verknüpfungen zu Kugis ähm, Und diese Verknüpfungen sind jetzt nicht Standardverknüpfungen, die nur Kugis selber aufmachen. Sondern wir können mal ganz kurz hier reinschauen. Ich kopiere das Ganze mal raus. Wir schauen, schauen uns das mal kurz an. Also wir haben hier den Parameter Code. Ich rufe also QGIS-Exe auf. Mit dem Parameter Code sage ich, ich möchte gern beim Starten von kugis auch noch Python-Code übergeben. Dann übergebe ich eine Python-Datei und gleichzeitig jetzt bei dieser Verknüpfung ähm, noch ein kugis projekt also eine QGIS-Datei. Die zweite Verknüpfung, die noch im Dateisystem liegt, macht nur die ersten zwei Sachen. Also die öffnet dann nur Kugis und ähm, führt diese Python-Datei aus. Ähm, das ist jetzt wiederum was, was wir Hausintern nicht großartig im Einsatz haben, aber in der Vollständigkeit halber habe ich das jetzt auch noch hier mit reingenommen. Der Grundgedanke dahinter wäre, dass man beispielsweise jetzt beim Starten von Kugels noch ähm, bestimmte Sachen sich reinladen kann die jetzt vielleicht nicht standardmäßig so in einem Format vorliegen, wie Kugis sie einlesen kann. Also beispielsweise so ein Zusammenspiel mit irgendwelchen Fremdsystemen könnte man sich vorstellen, dass man dann per Python beim Kugis start irgendwas ausliest, was ein anderes Programm, ein anderes System innerhalb der Firma erzeugt hat. In dem Fall jetzt für das Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich da Python-Code ausführe, der dann eine CSV-Datei ausliest. Also wir gehen hier auf eine CSV-Datei, lesen die aus. Wir gehen Zeile für Zeile im CSV durch, splitten das an einem Trenner auf, holen uns den ersten Eintrag, den zweiten Eintrag pro Zeile und in der CSV steht als erstes der Pfad zum Shapefile drin, als zweites der Name, wie es im KUGIS verwendet werden soll. Und somit kann ich jetzt eben aus einer CSV mehr Informationen holen, welche Layer hier in das Programm noch mit reingeladen werden sollen. Und wenn ich jetzt diese Verknüpfung nehme mit dem bestehenden Projekt Öffnen, dann ist es so, dass ein schon bestehendes Projekt verwendet wird. Das bestehende Projekt hat die unteren beiden Layer, also die OSM Straßenkarte und die Gemeinden, und die zwei oberen Layer, was wir gerade im CSV gesehen haben, also Tektonik und Rohrverband hier. Die zwei, die werden jetzt beim Starten von Kugels per Python ähm, entsprechend noch hinzugeladen, weil ich sage dann hier mache mir Vektor-Layer draus, verwende den Layerpfad und den Layernamen und hol dir das QGIS-Projekt und füge dann diesen Map-Layer entsprechend hinzu. Und hier oben ist ja die Vorschleife, dass ich das eben Zeile für Zeile im CSV dann entsprechend mache. Ja, und so kann man sich eben vorstellen, dass man beim Starten von QGIS irgendwelche Sachen ausliest. Ich könnte jetzt QGIS gleich an die richtige Stelle hinbewegen beispielsweise, wo ich jetzt was anschauen möchte. Eben Sachen reinladen beispielsweise. Vielleicht hat dann im, im Nachklang äh, zu der Demo-Session vielleicht auch jemand noch mal eine Rückmeldung, wo er oder sie das Ganze auch noch ähm, praktisch im Einsatz hat. Ähm, ich habe mir jetzt ein bisschen das Beispiel so aus den Fingern gesogen, dass wir das alles, äh, alle Aspekte mal hier mit behandeln. Aber vielleicht hat jemand auch noch ein besseres äh, Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Ja, ich... Ähm, hätte dann noch als Ausblick den, das Thema Processing ähm, Provider ja äh, nicht, Quatsch, nicht Processing sondern ähm, Locator Provider hier links unten diese Suchzeile ist ja unser Locator und da kann man verschiedene Sachen ähm, ganz schnell zentral aufrufen und ähm, hier könnte man auch einen eigenen Locator Provider schreiben dass in diese Suchzeile noch eigene ähm, äh, ja, Funktionalitäten mit eingebaut werden. Das Ganze haben wir ähm, auf meinem Arbeitsrechner, ähm, hätte ich da jetzt was zum zeigen noch, da haben wir eine eigene Suchmaschine eingebaut. Wir haben ähm, eigene Adressdaten, die für uns ähm, besser geeignet sind, als wenn wir jetzt auf einen ähm, externen Geocoding-Dienstleister äh, gehen. Und deshalb zapfen wir da, eigenen Adressdatenbestand ab und die Kugis Nutzer können dann hier einfach in diesem Locator eine Adresse eingeben und dann auf Enter drücken und dann springt die Karte an die entsprechende Adresse. Also so das klassische ähm, Geocoding oder Reverse Geocoding und ähm, das ist da als Locator-Provider eingebaut, dass man eben ganz schnell über eine Adresse auch an den richtigen Ort in der Karte hinspringen kann und wie gesagt, in dem Fall es gibt natürlich bestehende ähm, Lösungen dafür, wo man ähm, Provider wie jetzt zum Beispiel hier oder Google oder irgendwas verwendet. Aber in dem Fall war der Wunsch, das eben mit dem hausinternen Adresspool zu machen, der von uns von der Genauigkeit eben besser ist. Und deshalb haben wir eine REST-API gebaut, ähm, am anderen Ende sozusagen, beim Server. Und hier den Locator-Provider ähm, auf der Client-Seite. Und dann können die zwei Sachen miteinander kommunizieren und die User können eben direkt an die entsprechende Stelle springen. Genau, das als ähm, Locator-Provider und ansonsten von, vom Ausblick her könnte man das Thema KUGIS-Plugins noch nennen. Ähm, alle möglichen Funktionalitäten kann man eben auch mit mittels Python-Plugin in KUGIS ähm, reinbringen. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, nicht auf dem Arbeitsrechner, sondern auf einem separaten Rechner nur für diesen Workshop. Da sind jetzt äh, denkbar wenige Plugins drauf. Firmenintern haben wir da ziemlich viele im Einsatz, auch hausinterne ähm, im Einsatz. Das eine habe ich hier mal gezeigt als kleines Beispiel. Das war ähm, dieser äh, Repack-Fehlersucher. Ähm, und. Ähm, dieses Plugin, das könnte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist jetzt auch nichts, auch nichts Großes. Mal oft herrscht so die Vorstellung, dass man jetzt wahnsinnig viele Zeilen Code da schreiben müsste für ein Plugin. Und das Ganze sind jetzt 90 Zeilen Code. Also wir sehen, es ist jetzt nicht nicht wahnsinnig viele und dieses Plugin macht dann ähm, nichts anderes als dass es eben einen Shapefall untersucht, dass es ähm, SHP-Dateien und DBF-Dateien getrennt voneinander untersucht. Und ähm, wenn da eine Unstimmigkeit zwischen DBF und SHP ist, äh, dann eine entsprechende Fehlermeldung für den User ähm, rausgibt. Beziehungsweise ich habe es nicht hier in einem Vortrag gezeigt, fällt mir gerade ein, sondern in einem anderen. Ich habe zwei Vorträge, das war in dem anderen. Vorteile von einer PostgreSQL-Datenbank im Vergleich zu Shapefile. Da hatte ich es ähm, konkret gezeigt, aber hier mal als Beispiel für ein Plugin. Und ähm, was für mich sich da immer bewährt, ist, dass äh, ich da einfach hier so ein kleines Skelett habe, so ein Minimal-Plugin. Und äh, wir sehen, das besteht aus relativ wenig Teildateien. Und auch die eigentliche Python-Datei ist sehr überschaubar. Ich habe das abgewandelt von einem bestehenden Minimal-Plugin von einem Martin Dobias, ähm, was ich sehr hilfreich fand, als ich es mal entdeckt habe. Und ich habe das für mich noch umgewandelt, dass ich standardmäßig auch gleich immer noch ein Icon für die Toolbar noch mit einbaue. Und somit habe ich im Endeffekt mit diesem fertigen Gerüst, mit diesem fertigen Skelett, habe ich ähm, sofort ein ähm, lauffähiges Plugin was ich dann eigentlich nur minimal abwandle. Also ich ändere halt den Klassennamen, ähm, entsprechend das Icon, <lacht> Einträge von der Metadata TXT und habe in allerkürzester Zeit ein fertiges Plugin, wo ich dann bestimmte Sachen ähm, Stück für Stück einbauen kann und eben dann Funktionalitäten bereitstellen kann. <lacht> Im Arbeitsalltag bei der Betreuung auch der ähm, hausinternen Kugelsnutzer ist es manchmal so, dass ähm, man merkt, dass einzelne Nutzer manche Sachen vielleicht immer und immer wieder machen, also wiederkehrende Arbeitsabläufe, die man dann sehr leicht automatisieren kann, wo man einmal ein bisschen Zeit investiert in das Schreiben von einem Plugin und wo man dann perspektivisch eben sehr viel Zeit spart, ähm, die der Nutzer eben nicht immer wieder bestimmte Sachen von Hand machen muss. Und wie gesagt, also manchmal reichen da wirklich 10, 20, 30 Zeilen Code schon aus dafür, dass man eine Funktionalität bereitstellt, die den Nutzer sonst ähm, deutlich Zeit kostet und vor allem auch Nerven kostet. Wenn man immer wieder dasselbe machen muss, wo man denkt, das könnte auch ein interessierter Affe machen, dann ist das einfach frustrierend im Arbeitsalltag. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man manchmal mit recht wenig Aufwand den Nutzern schon einen großen gefallen macht. Ja, das war der Ausblick ähm, Python und äh, Plugins. Ähm, ansonsten ähm, grundsätzlich könnte man eben auch noch das Thema ähm, Kommandozeilentools beleuchten. Also wir haben in unserem roten Faden zu dieser Demo Session ganz am Schluss ja auch noch hier stehen. Ausblick auf Standalone- oder Kommandozeilen-Skripte. Ich kann zum einen theoretisch auch außerhalb von Kugis eigene PyKugis-Skripte bauen. Oder grundsätzlich eben auch abseits der Standard-GUI von Kugis mit den PyKugis-Objekten mir eigene Sachen bauen. Oder aber, was ich auch sehr interessant finde, ist ab der Version QGIS 3.14, dass man auch außerhalb der GUI, außerhalb der grafischen Benutzeroberfläche von Kugis jetzt schon über QGIS Process Run Algorithmen der Processing Toolbox aufrufen kann und da bestimmte Sachen ablaufen kann, ohne dass man jetzt eben die Oberfläche von QGIS geöffnet haben muss. Also sprich, da sieht man ja ein ähm, gewisses Potenzial, eben auch beispielsweise automatisierte ähm, ähm, Skripte dann laufen zu lassen, wie man das vielleicht kennt, dass man irgendwelche Cron-Jobs hat, die dann einmal pro Nacht laufen und irgendwelche Sachen überprüfen oder importieren, exportieren, was auch immer. Also ich denke... Diese, ähm, diese Neuerung ab 3.14 in Verbindung mit der Möglichkeit, auch eigene Processing-Skripte zu schreiben, ist ähm, schon eine sehr vielversprechende ähm, Geschichte. Bei mir persönlich war es jetzt ähm, noch nicht, ähm, oder gab es jetzt noch nicht die Anforderung, das ähm, zu machen, also ich habe es jetzt noch, in, noch nicht in der Praxis ähm, getestet, abseits von einem, von einem Kleinen äh, Test, aber jetzt noch nicht irgendwas im, im Produktivbetrieb. Aber ich finde, es klingt, wie gesagt, sehr interessant und vielversprechend. Das war ähm, mein Überblick. Also, wir sehen von recht ähm, grundlegenden, äh, einfachen Sachen wie dem Ausführen einfach nur in der Python-Konsole, wo man dann vielleicht erstmal nur sich was abgreift. Ähm, bis hin zu irgendwelcher Thematiken, die eher ähm, auf das Rollout von Kugis sich beziehen, dass ich also zentral steuern möchte, welche Einstellungen irgendwelche Nutzer haben, benutzerdefinierte Funktionen, Attributformulare anpassen, Makros, Actions, ähm, Aktionen, ähm, Processing Toolbox, ähm, verschiedenste, verschiedenste Thematiken. Und jetzt beim, beim Überblicken fällt mir ein, eins habe ich noch unterschlagen. Das können man noch ganz schnell machen, nämlich das Thema Actions oder Aktionen. Da ist es so, dass wir ähm, bei den Aktionen, das ähm, ist hier oben ein Symbol, was ausgegraut ist, keine Aktion gewählt. Da ist momentan jetzt noch nichts hinterlegt. Da könnte ich erst in den Eigenschaften des Layers hier habe im Reiter Aktionen, könnte ich jetzt sagen, ich möchte eine neue Aktion hinterlegen vom Typ Python. Nennen das Ganze mal Parzellen. Vom Scope, vom Bereich, wo die Aktion gelten soll, ist es die Karte. So, wo habe ich das Ding? Äh, Aktionen, genau, das war wieder von dem Ujjawal Gandhi. Und... Hier sind es einfach nur zwei Zeilen, dass ich jetzt sage, ich möchte mir den aktuellen Layer holen, für den die Aktion gilt. Und ich möchte ein Select by Expression, also ein Auswählen per Ausdruck machen. Ich greife mir von dem angeklickten Objekt die Ausprägung der Spalte Blocknum ab und möchte also alle Objekte auswählen, die genau das gleiche in der Spalte Blocknum haben wie das angeklickte Objekt. Also, jetzt habe ich hier oben das Ganze aktiv, Parzellen, ich kann einmal reinklicken und ich sehe, jetzt wird also nicht nur das Einzelobjekt selbst angewählt, was ich hier angeklickt habe, sondern eben alles, was den entsprechenden Eintrag in dieser Spalte hat. Das als Beispiel noch für eine Aktion, hätte ich beinahe vergessen, aber war ja gut, dass wir am Ende nochmal hier einmal kurz hier den roten Faden überflogen haben, dann das auch noch ganz kurz abgeliefert zum Ende. Und jetzt aber wirklich Schluss mit dem Überblick und jetzt bin ich gespannt auf Rückmeldung oder Fragen zu dem Thema. Ja, Herr Baumann, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich muss ja zugeben, ich bin auch eher derjenige, der in Kugis eher klickt und weniger codet. Aber ich fand das sehr interessant und ich denke mal, ich werde das eine oder andere auch ausprobieren. Die Vorträge wurden ja auch aufgezeichnet. Das heißt, man kann auch im Nachhinein sich das nochmal in Ruhe angucken, was Herr Baumann hier vorgestellt hat. Ähm, es gibt natürlich Inter äh, Fragen dazu und... Ähm, das hat die anderen Leute ja auch interessiert. Und eine Frage ist zum Beispiel: gibt es im Vortrag, die im Vortrag gezeigten Python Beispiele als Download? Ja, ähm, genau, die gibt es. Ich kann mal ganz kurz versuchen, hier meinen Bildschirm freizugeben. Und zwar ähm, die. Das hier leider mich. Ja, genau, jetzt. Ja, alles klar. Jetzt ist da. Genau, ich habe die bei mir ähm, auf GitHub hochgeladen, also GitHub TH Baumann von der Adresse, th wie Thomas, Baumann wie Baumann, GitHub TH Baumann. Wenn man da auf die Repositories drauf geht, dann ist das gleich hier das momentan Neueste. Und da sind entsprechend Beispielskripte drin. Also ich habe jetzt bei, beispielsweise bei dem Startup Py oder Pre-Startup jetzt nicht komplett alles drin, weil da ein paar Sachen schon sehr ähm, spezifisch hausintern sind, aber so die Grundgerüste, dass man damit was anfangen kann, das ist vorhanden. Genau. Ähm, soll ich mit den, mit den anderen Fragen mal weiter durchgehen? Ich, ich kann das äh, machen Sie doch mehr. vorlesen. Ähm, ähm, zweite Frage. Ähm, wer die gezeigten Anpassungen, Funktionen, Makros in den jeweiligen Kugels Projekt oder global abgelegt, kann ich dann auch zukünftig in anderen QGIS-Projekten diese Anpassungsfunktion Makros, darauf zurückgreifen? Hm. Ähm, ja, also die, die Makros selber, die sind ja projektspezifisch, die stelle ich bei den Projekteigenschaften ein. Somit eben grundsätzlich erstmal nur für das, für das jeweilige Projekt. Ähm, und die anderen Geschichten, also diese ähm, Skripte oder benutzerdefinierte Funktionen etc. Wenn ich hier in meinen ähm, Profilordner reingehe, dann habe ich einmal äh, einen Unterordner Python Expressions und da sehen wir, da ist jetzt zum Beispiel diese Layernamen-Funktion drin oder ich habe ähm, entsprechend auch Processing und Scripts, da ist diese Testdatei von dem siebten Beispiel mit dabei, also die liegen im Profilordner, aber die kann ich natürlich auch, genauso wie wir das mit dieser Startup-Py ähm, bestimmte Sachen verteilen, könnte man natürlich auch solche Skripte dann eben auch zentral an alle verteilen grundsätzlich. Okay, das ist also möglich. Ähm, weitere Frage, kann man alle möglichen Libraries wie Pandas, Matplotlib Lib etc. in Kugels verwenden bzw. laden? Dazu muss ich sagen, dass ich jetzt persönlich das selber nicht großartig äh, verwende oder getestet habe, aber es gibt ein ganz aktuelles äh, Kugels Enhancement Proposal, was zwölf äh, Tage alt ist, wo eben auch äh, für so Common Python Geolibraries, wo da eben äh, schon so eine Schnittstelle geschaffen werden soll, dass man eben hier oben Shapely, Pyproj, NumPy oder wie auch immer man das ausspricht, äh, etc. mit drin ist. Ähm, ansonsten, wenn man das jetzt über den OSGO4W-Installer äh, den Weg zum Beispiel unter Windows geht, den kenne ich jetzt hauptsächlich, äh, dann könnte man da ja mit, mit Setup-Tools und PyPy und weiß nicht was da irgendwelche Zusatzbibliotheken noch mit reinpacken und dann äh, entsprechend auch auf die zugreifen. Also ich habe das auch mit PySHP gemacht, mit der äh, Bibliothek, die jetzt auch nicht mit Kugis mitkommt und da kann ich die dann auch aus dem, aus dem Plugin ansprechen, wenn ich die über ähm, Setup Tools, PyPy und so weiter auf dieser OSGO 4W äh, Konsole entsprechend installiere. Mhm. Sie haben ja viele Pfade in den Beispielen hart codiert. Gibt es da auch Möglichkeiten, also wenn ich das Projekt jetzt weitergeben will, an einen Geschäftspartner, Kunden, ähm, Kollegen, gibt es da auch Möglichkeiten, sich dahingehend das Leben zu vereinfachen? Na, sagen wir so, die, die Daten, die, die in Kugis verwendet werden, die kann man ja ähm, relativ adressieren. Das kann man ja in den, in den Grundeinstellungen von QGIS so einstellen, dass man sagt, relative Adressierung der der Daten, dann was jetzt die Daten anbetrifft, kann man das auf jeden Fall relativ machen und äh, das Ganze entsprechend ohne Probleme weitergeben mit den äh, mit irgendwie benutzerdefinierten Funktionen etc. habe ich jetzt nicht getestet, aber die, die müsste man halt dann auch in das äh, entsprechende Profilverzeichnis mitgeben, denke ich mal. Ja, vielen Dank, Herr Baumann, nochmal für diesen wirklich sehr schönen, für diese schöne Demo-Session. Äh, ja, vielen Dank auch an die Teilnehmer für die interessanten Fragen. Wir haben uns mal die mit den meisten Wurz rausgenommen und damit ist äh, dieser Blog erstmal zu Ende. Äh, vielen Dank, Herr Baumann. Und hier geht es weiter nach der Mittagspause um 14 Uhr. Vielen Dank.